Was ist denn der Emil heute? Ja, der bereitet sich schon auf dem Pressetermin vor. Unser Emil feiert Geburtstag. Er wird halt auch langsam alt. Du sag mal, kannst kann dich noch erinnern, wie er das erste Mal mit uns unterwegs war. Hast du deinen einen baby mit, damit das mit Abstand funktioniert? Ich brauch keinen Babyelefanten. Ich habe den Emil. Den was? Na, den Emil! Hm? Man muss ja sagen, dass uns zwar keiner mag. Das ist richtig. Die Leute schauen sich unsere Videos seit jeher nur wegen Emil an. Aber man muss sagen, dass wir im Laufe der Zeit auch etliche Fragen zum Emil geklärt haben. Hm? Warum heißt eigentlich der Emil Emil? Ja, lies Emil einmal von hinten. Mag der Emil vielleicht eine Banane? Bitte, nein danke, der Emil ist auf Diät. Was arbeitet denn der Emil eigentlich? Äh, du, der Emil ist Brüter vom Beruf. Weißt du eigentlich, dass der Emil in Opposition ist? Ah, deshalb sagt er nie was. Sag mal, ist der Emil eigentlich sportlich? Naja, kommt drauf an. Ja, im Land ist er wahrscheinlich nicht so beweglich. Im Wasser schon. Zahlt der Emil eigentlich Steier?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 Ja, klar, ja, du, wenn der Emil auf einen Wollzettel stangert, also ich, ich würden wollen. Und vor allem muss man ja mal sagen, dass der Emil verdammt gut ausschaut. So ein richtig sexy Kerlchen halt. Jetzt ist es soweit. Jetzt lassen wir uns mit Emil fotografieren. Ja, damit wir zwar auch mal in die Zeitung kommen.